Also, im Vertrieb läuft auch eine Menge falsch. Schauen wir uns das mal an. Es geht um dieses Miteinander. Und äh, ich habe sehr gefeiert, als die Brand 1, das Wirtschaftsmagazin, dieses Heft rausgegeben hat. Da ging es um Kundenbeziehungen und Verkaufen. Und auf der Seite steht, sieht man, auf dem Cover steht einfach nur, kauf du Arsch. Also offensichtlich haben die das genauso empfunden wie ich. Äh, der Kunde ist eigentlich egal, der muss halt nur die Unterschrift geben, den Vertrag geben, die Überweisung geben und das Produkt kaufen. Und äh, das führt zu einem gestörten Miteinander, was ich da draußen beobachte, was einfach nicht sein muss und wo ich versuche, in allen Projekten immer genau dagegen zu arbeiten. <lacht>